Was zum neuen Video Halloumi Käse, Irken Parmesan, karamellisierte Zwiebeln, Avocado Das findet man heutzutage in den Dönern und ich äh, möchte euch die die Frage beantworten Ist das die Zukunft der Döner oder verdrängt das sogar die die klassischen Döner vom Markt? Ja, ja. erwartet Diät Döner in diesem Video? Avocado Soße, karamellisierte Zwiebeln wie man es nur vom Gourmet Burger kennt Sowas erwartet euch, wir fahren jetzt zum ersten Spot Leute So, Leute, wir sind bei Hamids Döner angelangt. Was macht diesen Döner anders? Das ist eine Low-Fat-Geschichte. Das heißt, sie haben äh, an den Soßen, an dem Dönerspieß, überall geschaut, dass sie wenig Fett machen. Für mich natürlich in erster Linie, dass ich erstmal denke, scheiße, Mann, wo ist der Geschmack? Ich bin sehr skeptisch. Hamid, grüß dich, mein Lieber. Ich habe eben schon angekündigt draußen, ne? Ja. Du hast eine Low-Fat-Variante. Ja. So, das bedeutet auf jeden Fall, Spieß ist Low-Fat. Soßen auch, ne? Gest... Soßen ist auch alles Natur. Äh? Naturjoghurt, okay. frische Zitrone. Ja. Das ist jetzt sehr leicht. Okay, aber bei der Low-Fat-Variante, sag ich dir ehrlich, ist mein erster Gedanke denn so, als jemand der jetzt nicht in dem Game genau drin ist, dann hast du ja auch weniger Geschmack drin. Was, was hast du dabei gedacht? Du hast gedacht, das Low-Fat, andere machen extra doppelt rein, damit sie sagen, bam, wir haben da ordentlich Wumms drin. Ja, ich mhm. finde, man soll einfach, es einfach gut harmonieren. Das Brot muss knusprig sein, das Fleisch darf nicht so fettig sein. Das muss einfach gut passen. Wird viele Dönerläden, die machen was ganz Neues. Ja, auch hier quasi der Fall, würdest du sagen, das ist die Zu Zukunft vom Döner, so wie du das auch machst? Ich will halt so ein bisschen die andere Schiene fahren, so ein bisschen die gesündere Schiene, aus dem Grund, weil ich mhm. selbst so essen möchte. Mhm. Das, was ich esse, will ich auch verkaufen. Ja. Ich finde, diese Variante ist halt am besten. Ich respektiere auch jeden anderen Döner. Die sind top aus, die Döner. Probier die und der komme ich gleich wieder rein. Inshallah, er wird geil. Die Fitness-Variante. Alles Low-Fat. Geil, wirklich geil. Ich habe lange keinen Döner mehr gegessen. Wirklich lange nicht. Guck mich mal wieder maximal. Meine Befürchtung war, die meisten scheißen ein mit diesem Brot. Außen knusprig, innen weich. Ist zu dick, zu präsent. Das überhaupt nicht. Das hat so ein bisschen Baguette-Charakter von außen, von so einem großen Baguette und nimmt nicht zu viel Raum ein. Ist ja viel Fleisch drin, viel Belag. Wenn ihr so noch mal rauf guckt. Schönes Ding. Ja, ist gar nicht wie der Holger. Manchmal vor euch leidet. Community <lacht> Daumen hoch. Also ja, wie die Leute. Der arme alle. Ich zerbreche manchmal so eine Welt. Ich zerbreche innerlich. Geht okay, gleich weiter im Video. Ich wollte euch was erzählen, was ich euch lange verschwiegen habe. Und das ist folgendes. Die Höhlen von RhinoShield, mein Partner für Handyhöhlen. 30 Sekunden Werbung, ganz kurz dranbleiben. Ich habe euch viel über das Design dieser Höhlen erzählt. Da habt ihr ja unendlich Möglichkeiten, aber die haben auch andere Skills. Zum Beispiel, wir treffen die, was Fallstandards angeht. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, wie wird euer Handy geschützt. Den US-Militärfallprüfstandards. Alles wirklich kranke Höhlen, was die Quali angeht. Extrem dünn, gehört zu den dünnsten auf dem Markt. 30 Gramm zum Beispiel wie in dem Schnitt nur. Das ist so viel wie eine AA-Batterie. Dazu 50% Rabatt und mein Code HOLLE15. Findet in der Videobeschreibung. Ja, und jetzt geht's weiter im Video. Mango Barbecue. Verrücktes Feeling. Kenne ich nur von Kebab in Frankfurt bisher eine Barbecue-Soße auf dem Döner. Damals halt war ich so semi-geflasht. Hier finde ich geil, ich sag's euch ehrlich. Dieser Döner für mich ohne Scheiß ist mehr Special als so ein Lister-Döner. Vielleicht habe ich ein paar Bilder, die ich einbesche. Ja. Ihr seid bester Döner Niedersachsen gebürt. Da genau. ja, halt riesen oh. Schlange. Draußen ja. rum, rum, rum. Überall essen oh. wir diesen Döner. Äh, low fan. Diese Soßen, diese basic soße erst rein dazu. Diese Special-Soßen, die auch geil zu passen, mit dem Brot in Einheit ist das für mich noch eine andere Nummer als das, was zu jeder stattfindet. Diese Gemüsedöner und so eine eine ganz andere Sache, ich finde in Bezug darauf, dass er F äh, Fleisch nicht selber macht, Fleisch gesteckt, wisst ihr, bevorzuge ich immer, aber es ist trotzdem einfach ein richtig leckerer Döner. Und er kriegt 8 von 10 Punkte von mir, das ist für die Variante, wo man nicht noch einen Schritt weiter geht, es ist eigentlich das Maximum rausgeholt so. Also 8 von 10 Punkten finde ich top und jetzt würde ich sagen, geht's weiter zur nächsten Location. Da ist er, der Next Generation Kepa. Also die Halal-Community, 100% Halal auch alles. Ich habe gerade schon gesniped, sie haben der Gerät. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Das erste, was ich lese, Leute. Kalbfleisch, Feldsalat, Avocado-Creme. Boah, das sieht schon mal krass aus. Die Spannung steigt. Gebratene Zwiebel, Feldsalat, Tomaten, Jalapenos, Feta käse Und hier ist das Gesicht hinter dem ganzen. So, kreativ sind wir, glaube ich, schon... Seid ihr die Eins, so, ne? Ja, also... Also von der Vielfalt. Auch. Ja, von der ja, Vielfalt. Geschmacklich muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, ja, klar. Okay, Leute. Auch gut zu sehen. Sweet Dream. 98 der Döner. Stolzer Preis. 10,90 sogar für den Cheese der war. Der Falls King bei 11,90. Aber das sind natürlich kracher, kracher Preise, Chef. Auch, das sind auch kracher Zusatz, Wie gesagt, nur das Beste vom Westen. Ja? Okay, gut. Da, davon werden wir uns jetzt überzeugen. Ich nehme alle drei. Rucola da drin. Bruder, das ist wirklich geil mit dem Frischkäse. Also Hand aufs Herz. Das sind nicht irgendwelche dämlich zusammengewürfelten Zutaten, wo ich immer denke, ich mache mal so damit, weil es das noch nicht gab. Das mit dem Frischkäse ist geil. Man hat die gerösteten Zwiebeln hier am Start. Schöne Jalapeno-Note, schöne Schärfe drin abgestimmte Soße, also trotzdem die Schwachstelle bei dem Döner. <lacht> das Fleisch. Meiner Meinung nach müsstest du das mit mehr Salat ausgleichen. Das ist ein Gegenspieler. Ja. Was zum Schluss durchdringt. das ist einfach dieser Knalleffekt im Mund. Der kann schön sein, aber wenn das zu viel wird, dann schmeckt zum Schluss vom vom Geschmack her der nicht viel anders als der, weil es einfach nur noch knallt im Mund. Gucken wir noch mal rein hier. Das ist der mit Curry, Curry Mango Soße. Mhm. Karamellisierte Zwiebeln waren das, ja. Das waren karamellisierte Zwiebeln. Man schmeckt gut, die karamellisierten Zwiebeln. Also das ist eine schöne Kombi wieder. Zusammenfassung von Next Generation k also So ein Döner, kann ich euch sagen, wird immer seine Daseinsberechtigung haben und es wird immer Leute geben, die gerade das feiern. Gerade der, weil der eine geile Kombis hat. Das ist nicht einfach irgendwie, das ist ein durchdachtes Ding. Das schmeckt geil, aber für mich ist es am Ende des Tages einfach nur ein Boom ins Gesicht. Und hat in dem Sinne nichts mehr mit einer großen Kunst zu tun. Auch wenn die das sehr gut machen, weil es halt eben diese Gruppe gibt, die genau das feiern. Aber für mich kann es nicht mehr als, ähm, als 6,5 Punkte geben für, für, die, für die Kombis, weil es einfach dieses Boom ist. Und zum Schluss hat das nichts mehr mit einer Komposition für mich zu tun. Im ersten Geschmack ja, dann schmeckt es raus, aber zum Schluss ist es Boom. Ganz mal. Nah, Weiter geht's zu Different Keeper. Das, das so Different Keeper. Und ich was so, wenn man es jetzt vergleicht, Leute, wenn man es jetzt vergleicht, einfach von, vom Publikum um diese Uhrzeit deutlich mehr los als bei Next Generation Kebab. So Leute, bei Different Kebab angekommen. Das ist ein Gemüsedöner. So, und es geht immer weiter dahin, dass die Leute diese Gemüsedöner anbieten. Ist das die Zukunft der Döner? So, und das möchte ich euch sagen, meine Meinung dazu einfach. Und hier auch noch, unterschiedlich zu normalen gemüse in Anführungszeichen, die haben hier Humussoße, wir die haben hier avocado sowas, Special rein. Die haben äh, Vollkornbrot von der deutschen Bäckerei. Äh, da ist für mich einfach gefragt als Döner-Tester, da hau' ich meinen Test rein und sage euch mein Urteil. Kannst du das mit Kabel 1 machen? Kabel 1 war da, ja. Ja, okay, was aber haben wir noch? Wir haben 10er da, der hat uns auch getestet, der hat uns eine 11 von 10 gegeben. Echt? Sieht ja. ein bisschen aus wie Jumbo, aber ist nicht Jumbo. Dann hat er auch ein Kabel 1 halt eine Fernsehsendung und dann war ich hier noch draußen und dann hat er gefragt, wie es dann in mir schmeckt. Und dann habe ich ihm auch eine 11 von 10 gegeben. Ja, das muss sein, ne? ja, das muss sein. Muss <lacht> Schärfe. Ehrlich? Das auch mit dem Avocado Bock. Da war was anderes. Und die Frage ist, was ich befürchte, ist gleich, dass wieder die Klatsche in meine Fresse kommt und ich glaube sie kommt schon wieder. Also, ey, ich brauche gar nicht weiter essen. Ich kann vollkommen die verstehen, die diesen Döner eine 11 von 10 geben. Die werden aber auch Next Generation eine 11 von 10 geben. Die werden auch einen Bommel-Döner von sind, dieser als größte Social Media Typ, habe ich ein Video drüber gemacht. Mit Sujuk und Crispy Chicken. und werden auch eine 11 von 10 geben. Halt einfach in eine Das ist geschmacksversteckt, das ist künstlich. So muss man einfach sagen. Aber ich kann voll verstehen, dass Leute da reinbeißen und sagen: Bäm, das ist es. Aber für mich ist es alles kein Unterschied. Zum Schluss, nach drei, vier Bissen, schmecken alle gleich. Ich muss kurz fair sein, dass es schmeckt. Und es gibt auch eine 6,5 und beantworte euch die Frage, ob sowas den richtigen Döner verdrängen wird. Irgendwann muss sowas kommen. Weil nicht jeder kann Dönerladen aufmachen. Da gibt es eine Million. Es muss was Unterschiedliches kommen. Das hat seine Daseinsbrechung. Das ist was anderes und das ist irgendwie cool. Aber es wird immer den alten Döner geben, das zeige ich euch, der wird nie verdrängt werden, weil es immer Leute geben wird wie mich und ich hoffe von euch da draußen auch, die den ehrlichen Döner mögen. Mit ehrlichen Zutaten, mit gutem Fleisch, mit guten Zutaten und nicht einfach Boom. So, und das ist einfach Boom. Leute, Video hat mir Spaß gemacht, ich hoffe euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst mir gerne, gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen oben da, ein Kommentar und ein Abo. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal.